Hallo und herzlich willkommen bei den Tipps und Tricks von Gika Dance. Mein Name ist Gina und wir schauen uns heute gemeinsam die Dorothy Steps an. Häufig fragt man sich ja, wo kommen eigentlich die Namen von unseren Schritten her? Und in diesem Fall kommen sie wohl ursprünglich aus einem Film, nämlich den Wizard of Oz. Denn unsere Dorothy macht dort genau diese Schritte und ich zeige euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Unsere Dorothy-Steps sind im Prinzip aufgebaut wie Lock-Steps, denn wir haben genauso drei Schritte wie in unseren Lock-Steps auch. Das heißt, ich mache einen Schritt nach vorne, ich setze meinen Schritt dahinter mit angehobener Ferse. Das heißt, nur der Ballen drückt mich jetzt ab, um wieder nach vorne zu gehen. Der Unterschied zu den Locksteps ist aber das Timing. Und das macht das Ganze wieder so spannend. Denn wenn wir das Timing nicht ändern würden, würden wir ja ganz normal ein 1 und 2 Lockstep tanzen. Wir tanzen aber mit den Dorothy Steps ein 1, 2 und 3, 4 und. Und wie ihr jetzt gerade schon gesehen habt, das Ganze geht tendenziell eher in die Diagonale. Das heißt, ich habe einen diagonalen Schritt. Ich setze den nächsten Schritt hinter. Der nächste Schritt geht wieder in die Diagonale. Wenn ich mich jetzt mit dem anderen Fuß weiter bewegen möchte, drehe ich mich ein Viertel in die nächste Diagonale. Habe einen Schritt vorwärts, setze den Schritt dahinter und drücke mich dann ab. Unsere Dorothy Steps sind also progressive Schritte, die mich von einem Punkt der Tanzfläche zu einem anderen Punkt der Tanzfläche bringen. Das heißt, sie bewegen sich vom Fleck weg. Wie ich schon sagte, haben wir bei den Dorothy-Steps das Spannende in, im Timing. Das Timing liegt hier eben anders komprimiert wie bei Lock-Steps. Wir haben erst einen langen Schritt, haben einen kurz, kurz und gehen dann mit dem nächsten Schritt wieder auf lang, kurz, kurz. Gezählt ist das Ganze dann eins, zwei und drei, vier und das heißt, wir haben ein lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz. Mein Tipp für euch heute also, achtet auf das Halten der Schritte. Wenn ich die setze, also einen gleichen Abstand zwischen den Schritten habe, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bin ich wieder in meinem Lockstep. Ich möchte bei den Dorsi-Steps aber gerne einen gehaltenen Schritt haben, einen längeren Schritt am Anfang und kürzere Schritte am Ende. Das heißt, ich habe BAM BADAM BAM BADAM und so kriege ich auch den Unterschied von Lockstep und Dorothy Steps deutlich gezeigt. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne Kommentare da für Vorschläge von anderen Themen. Äh, nächste Woche schauen wir uns gemeinsam die Mambo Steps an. Und ich freue mich darauf, wenn ihr meinen Channel noch abonniert und wenn ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.